Guten Morgen, ich bin Pfadfinder, das sieht man mir an und als Pfadfinder, da hat man immer ein bisschen was dabei und was ganz praktisch ist, was ich gerne dabei habe, ist das hier, was ist das? Eine Taschenlampe, meine Taschenlampe und die Taschenlampe ist ganz praktisch, bin ich draußen unterwegs, dann wird es dunkel, dann mache ich die Taschenlampe an und bringe Licht ins Dunkel. Nun, jeder von euch hat vielleicht eine Taschenlampe zu Hause, so eine oder eine für den Kopf, aber hat Gott eigentlich auch eine Taschenlampe? Ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen. Und die Geschichte finden wir in Apostelgeschichte, in der Apostelgeschichte und zwar im Kapitel 9. Ich bin Saulus. Ja, ich bin's. Jetzt reicht's langsam. Mit diesen Christen, die da denken, der Jesus, das sei wieder auferstanden, die alles umschmeißen. Jetzt geht's denen an den Kragen. Ja, ich bin unterwegs. Jetzt geht's nach Damaskus. In Damaskus, da sollen sich welche verstecken. Die werden wir finden. Alle aufspüren. Dann ins Gefängnis schmeißen. Dann ist Schluss mit diesem Christenzeug. Los, kommt Leute, ab nach Damaskus. Was ist das? Ich sehe nichts mehr, es blendet so sehr. Saulus, warum verfolgst du mich? Wer ist das? Wer spricht hier mit mir? Ich bin es, Jesus, der, den du verfolgst. Ja, das war eine Taschenlampe vom Himmel. Der Saulus, der war ganz schön beeindruckt, geblendet, er sah nichts mehr. Er dachte, jetzt ist es aus mit mir. Doch was macht dieser Jesus mit ihm? Nimmt er jetzt Rache und sagt, jetzt kriegst du eins auf den Deckel, jetzt wirst du leben, warum du mich als Christus angreifst, meine Anhänger verfolgst, ins Gefängnis schmeißt, jetzt kriegst du meine Rache zu spüren. Nein, was macht er? Er sagt, ich bin es. Ich bin dieser Jesus, den du verfolgst. Ich möchte dir begegnen. Und ich möchte dich, ja, was auch immer du erlebst, wen du auch begegnest, was auch passiert, einladen. Folgt dem Beispiel von Jesus. Wenn jemand etwas Böses gegen dich will, dann sei gut zu ihm. Begegne den Menschen, wie Jesus es getan hat, dem Saulus und sage, hier bin ich. Ich möchte mit dir gemeinsam vorwärts gehen.